Oh nee. Beide Fähigkeiten ja, dann, was hast du denn erwartet? Ey? <lacht> Gott, verdammt, oh, ey, das Spiel ist schon eine Weile draußen. Ich, der Daniel kommt nach dem zwei Jahren Spiel draußen ist und fragt sich, warum haben die alle schon viele Sachen? Wie lange ist denn das Spiel schon draußen? So. ich weiß nicht, äh, vielleicht ein Jahr oder so, oder Monate. Jedenfalls ist es mehrere Monate. Oh Gott, ich bin schon tot. <lacht> <lacht> uh, uh. <lacht> mein Gott, die Aufregung, ne Daniel? Und dann die können nichts. <lacht> oh, das ist von Steven Universe, die Musik. Power aktiviert. Aber oh, wow, wow. uh, 80 dachte ich war draußen der ne, kollege ich habe gerade irgendwie teleport gemacht Power. nein ja sollte halt, wenn ich so hoch bin ich springen irgendwie man kann sich wortwörtlich irgendwie aus dem screen irgendwie rausspringen machen wir die raus ey. die hat schon 180 ich weiß. High Five. Ah, high Five, Bro. Was yeah. oh, ist denn? Jetzt schritt on! Der hat was gesagt? <lacht> <lacht> du bist nicht mal echt da und geh weg. <lacht> High five Jake. Ich habe gesagt high five. Wieso äh, geht doch hier? Wir schaffen das schon. Daniel, du bist schon wieder. <lacht> ich habe auch irgendwie 149, jetzt bin ich raus. Komm mal raus, ey. <lacht> Ah, perfekt. So macht man das. Orangensaft. <lacht> oh Daniel, das war so geil. Hier <lacht> ist auch kein Problem. <lacht> der Daniel, ey, Daniel, du hast ein viel zu großes Ego, also viel, viel zu leicht zu. Der Daniel gewinnt gegen eine arme Oma und sagt, ich bin der größte im Armbrücken. Die haben nichts, die sind Level 1 da wird jetzt bloß nicht über Tisch, ne? Der eine ist Oliver gray Der andere ist Wolfie Jackson. So, sind zwei Männer aus Stahl. Eine Faust aus Stahl. Du weißt was damit passiert, oder? Mhm. Eine ja. Arsch! Ich hab Pobacken aus Stahl. Ja toll. Bist nicht Patrick. Sure so, erstmal ein High Five. Tschüss, Oh. <lacht> jo, <viel los. lacht> Wir müssen Superman besiegen, Daniel. Okay? Okay, Superman. Ich so mich auf Superman an. Ich habe die Granate auf dich geworfen. Mein Superman hat 100 schon. Oh ich äh, die zeit Vorbacken. Das uns gar nicht ich habe eine granate von dir ich habe schlangen gefeuert ist gerade gegen die wand geflogen man muss sich auch erst mal aufladen so voll ja. uh. Nein. Oh, ich bin beinahe eingefroren. Oh, ich bin voll langsam jetzt äh, Bimo. Ich habe einen gekillt. der hat dich gerade ja. gekillt. High five. <lacht> ich ich hab gerade zum ersten Mal Schaden bekommen irgendwie können die nicht. Ist mal ganz ehrlich. Der ist schon aus dem Dings. <lacht> <lacht> Hi, <High> Five. <lacht> oh, you liebt das. Baby. Ich liebe dieses yeah, Windfeld. Kann ich schreiben den GG <lacht> Und bin so gut, bin so 27 <lacht> Schaden. Oh. Ja, ja. Und jetzt war bisschen schlecht. Echte Superman-Feeling, ja. oh, ich habe verloren. Ich gehe zu meiner Mami. Wir wollen uns unsere nächsten Opfer. Mein Gott, wir oh, sind eine hey, hier. Wir müssen sofort auf Mr. War gehen. <lacht> <lacht> das kann ich mal sehen, was Cherry noch mal drauf haben. Finde ich gut, wenn ich nicht dieselben Fähigkeiten haben. Wir können auch erst auf Batman losgehen, der ist Stufe 1 und hat gar nichts. <lacht> der könnte zum Beispiel schwierig werden, der Tom und Jerry. Mhm. Ja, wir sind zwei Level 4er. Der ja, eine ist Level 1. Ist, ja. äh, äh, äh, äh, okay, wir beide sind Level 4, ja. Alfred let you in. Our battle will be legendary! Geht schon los? Oh, oh Gott. Das los leid. Warte mal, auf wem gehe ich denn los? Auf Tom oder Jerry? Das sind zwei verschiedene. Okay, ich glaube, die haben ein bisschen mehr drauf. Don't guys that, to my life life to deliver. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, Jetzt geht's auf die katze los. Äh. Oh. Äh, äh, äh. oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der losgehen. Okay, ich glaube, man muss auch Tom losgehen. aber oh kann Ich renn. Oh Gott, ich <lacht> Mann, ich habe hier eine Elite-Pur. <lacht> High Five, gut. Ja, ah, der hat mich. Fuck. Ich finde, man irgendwie zweimal, aber zweimal in der Luft irgendwie ausweichen kann. Kann man das bei Smash Brothers nicht? Ne, zweimal nicht, ne? <lacht> hat Jerry auf mich geworfen. Batman. Uh. Ich glaube, du kannst nur uh, die Katze angreifen. Ja, uh. yeah. habe ich auch schon gemacht. Victory. High five, das. Yes. High five, yes. Fuck, das war anstrengend, ey! Yeah. <laughs> Kann gut sein, dass die gar nicht zusammenspielen, sondern nur random sind, oder? Ja, nehme ich mal an. Oh, dann hast du hast viel mehr Schaden gemacht als ich ey. Oh, ich kann dir einen Toast drei geben. Chaos, du, du hast drei KOs gemacht, eh. Ah, okay, man kann anderen einen Toast geben am Ende des Matches. War ich dann... Fuck, ich wollte zurück. Ich wollte zurück <lacht> Ich wollte zurück toasten. <lacht> Ihr stand da zurück toasten <lacht> okay. ich schnell nicht schnell ge gedrückt ey. das ist richtig geil ehrlich gesagt das spiel ja. das wird wahrscheinlich wieder schwer like oh. gerade gegenseitig gegessen ich habe keine ahnung spürt meine hand was ist denn das für ein Torno? In meine Granate gerannt. Ja. Oh, ich ha. ich Habe die Wand eingerissen. Was ah. ich glaube ich einen rausgehauen <lacht> oder so oh, was nasty. Ja, wir haben die rausgehauen. ich Oh, ich komme die vorweg. <lacht> ah, Hilfe! Gib uns mal, gib uns mal uh, Cheeks of Steel. <lacht> Nein. dass ich ja meine, das meinen Rucksack. So, bo Body of Steel. Ich habe mehr mal machen? Ich habe ich, nee. ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich ein bisschen geil. <lacht> Nein, wie die Ränder des Bildschirms irgendwie einfach nur halt nicht sind. Yeah. Ja, also, das ist gut mit dem Charakter habe ich so auch. Ah. Oh <lacht> Man kann sogar zweimal in der Luft springen, oder? Ja, Daniel, da hast du das schon gesagt. Ey. Du findest halt gut, dass man hier zweimal in der Luft springen kann. Der ja, Ausweichen meine ich. So links und rechts ausweichen in der Luft. Hier <lacht> sind meine Granaten. <lacht> da habe ich die gerade drauf. Darauf ich gewartet. Oh Gott! <lacht> oh nein! Wir müssen uns no. auf konzentrieren. Daniel, ich brauchst die Plattform. Ich komme. Die muss noch gar nicht rausgehauen, oh, ne? Raus, oh ja. Muss meine gar nicht Round 1 winner. Okay, es wird Zeit, dass wir im fernseher treten in der Profiliga kämpfen, ne? So. Ich mach auf Rematch. Vielleicht kriege ich ja trotzdem die Belohnung, auch wenn ihr halt nicht, auch wenn er halt nicht akzeptieren. I never a challenge. Oh, sehr gut oder ich glaube ja. Ja, ich glaube wir haben wir dann zeit limit ist charakter auszuwählen ah, eine neue belohnung ach da um sich das auswählen glaube ich da ah, kann ich jetzt nicht okay. noch okay. oh, bestätigen muss glaube ich ja muss ich mal voll spiel bestätigen habe <lacht> ich so ja, nach nachguckst oder nicht nee, ich, ich vergesse immer nur dass ich da drücken muss ich bin alt ja. ich glaube wir sind gar nicht rausgeflogen ne? nee, im letzten kampf nicht manchmal noch für Charaktere vorkommen. Ja, die tun immer noch wieder hinzu. Was ist das für ein Ort? Das is, ist äh, die der von Rick und Morty. Da äh, singen die den Song Get Swifty. Die Köpfe sind das Publikum. Ich wollte eine Granate werfen. Erst mal. Ja, auf in die himmlischen Weiten! Oh Gott! Das. Hört ist hier Star Wars Musik? Hört sich an wie Star Wars Musik? Hört er dann auch? Alter! Ja. Das klingt wie, äh, uh, wie heißt das, uh, Duell of the Wenn sie. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Irgendwie schon, bei mir schon. Das nicht genauer diese wahrscheinlich. Aber einen rauskauen. Also jetzt schneller Ich weiß irgendwie nicht, was das heißt, wenn Grenade equip bei mir steht. Ich auch nicht. Oh, sehr gut. Oh, ich habe kein Geld. Gott. Oh, oh sehr gut. Ich <lacht> ich hab mich hab mich <lacht> Nein. Oh. oh Gott. Geh weg von mir. Du hast mich aus. Ich hau dich raus. Ah. Die wollte ich raushauen. Aua. Die haben mich rausgehauen. Ich habe deine Granate weggeschossen. Oh, mich haben sie auch Aber so oh, Das wird knapp. Oh Gott! Aber oh, ich dachte, ob ich geflogen ist. Nein nicht. Nein, die lebt immer noch. Oh, die war die 192. Ey. Einen habe ich erwischt. Tatsch, ich hab einen mit einer Schlange erwischt? <lacht> so, jetzt. jetzt waren die besser. Ja. So, jetzt gebe ich dir mal einen Toast. Okay. Huge. Der hat mich auch getoastet. Ich yep, habe zurück getoasted. Ja. Oh, läuft auch.